Hallo zusammen, wie schon gesagt, mein Name ist Florian Glaser, ich bin Doktorand am Lehrstuhl für E-Finance und der wird geführt vom Professor Gomba und wir beschäftigen uns in erster Linie damit, wie elektronischer Handel an Wertpapiermärkten funktioniert, was damit alles in Verbindung steht und auch wie Hochfrequenzhandel beispielsweise funktioniert. Und das Thema unseres Projekts ist webbasierte Marktsimulation mit LiveX-Web. Und was das genau ist, was sich dahinter verbirgt, das ähm, würde ich jetzt vorstellen. So. Ähm, zunächst werde ich LiveX Classic vorstellen, denn wir haben eine Software am Lehrstuhl, die wir bereits verwenden. Die wird eingesetzt, um Studenten in der Lehre zu zeigen, wie Märkte wirklich funktionieren. Ähm, wie diese Software aussieht, ähm, stelle ich gleich noch vor. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns gefragt, wie können wir das Ganze denn vielleicht noch verbessern, wie können wir das anderweitig einsetzen oder effizienter einsetzen, und wir haben eine Studie durchgeführt und die Studenten einfach selber befragt, also Studenten aus den Masterstudiengängen bei uns, die die Software bereits benutzt haben, die damit gearbeitet haben, die auch die Inhalte verstanden haben, die haben wir gefragt. Und auch Studenten, die noch nicht bei uns in der Vorlesung waren, haben wir gefragt, was können wir denn besser machen. Und das haben wir dann versucht, in diesem Projekt zusammenzufassen. Und daran sind wir gerade dabei, das umzusetzen. Um, was ist LiveX Web? Also ich habe hier mal einen Screenshot von der aktuellen Oberfläche, damit man eine Idee davon bekommt. Das sieht ein bisschen ähm, ja, überladen aus, wenn man auf den ersten Blick da drauf schaut. Letztendlich geht es aber darum, dass hier ein ähm, Orderbuch dargestellt wird, das sind diese roten und grünen ähm, Zeilen in der Tabelle. Und was das bedeutet ist, wenn ich beispielsweise eine Aktie kaufen möchte oder eine Aktie verkaufen möchte am Markt, dann ähm, muss ich halt hingehen und einen Kaufauftrag oder einen Verkaufsauftrag einstellen. Und das ist genau auf diesen beiden Seiten dargestellt. Und jetzt kann man natürlich hingehen und naiv einfach diese Sachen handeln ähm, oder zu beliebigen Preisen quasi die Wertpapiere handeln, aber dann wird man im Endeffekt vielleicht ja von anderen Teilnehmern am Markt über den Tisch gezogen oder halt schlechter gestellt, als man eigentlich gestellt werden könnte. Ähm, und deshalb gibt es hier verschiedene Metriken, die wir den Studenten zeigen. Daran können die sich orientieren, das bringen wir denen halt ähm, in der Vorlesung dann bei. Also ich würde jetzt hier nicht auf alle eingehen wollen, weil das ein bisschen mehr Hintergrund äh, erfordert. Aber letztendlich kann man halt sehen, wie man gegen andere Marktteilnehmer ähm, abschneidet. Bin ich jetzt gut in dem, was ich tue, also wie ich an diesem Markt handele, wie ich agiere oder bin ich schlecht darin? Und was noch ein Feature ist, was da ähm, mit reinspielt, ist, ich handele auch gegen automatisierte Agenten. Also wir haben verschiedene Agenten, die in diesem Markt ebenfalls unterwegs sind, die computergesteuert sind, die nicht von anderen Studenten beispielsweise ähm, gelenkt werden, sondern die eben verschiedene Strategien verfolgen, ähm, wie es auch in der Realität ist der Fall ist. Also es gibt verschiedene Algorithmen, die quasi versuchen, den Markt zu, ja, nicht manipulieren, aber zumindest sich da einen eigenen Vorteil raus zu verschaffen, die von Banken beispielsweise eingesetzt werden oder von Asset-Managern, die größere Vermögen verwalten, um eben möglichst gut ausgeführt zu werden oder möglichst gute Preise zu erzielen am Markt. Was jetzt bei uns gemacht wird in der Vorlesung ist, wir haben ein Trading-Lab, da sind verschiedene Rechner aufgebaut und vorne steht ein Server, an dem quasi der Übungsleiter oder der Professor steht und ähm, die Studenten können dann live an den Computern bei uns im Trading Lab handeln. Und ähm, das ist allerdings begrenzt halt auf die Anzahl der Plätze in dem Trading Lab selber. Das war schon ein Punkt, warum wir überlegt haben, wie man das vielleicht noch ähm, vergrößern könnte oder verbessern könnte oder an mehr Studenten quasi das ganze Thema herantragen könnte. Ähm, und dann haben wir halt eine Umfrage durchgeführt. Und haben den Leuten erklärt, wie wir uns beispielsweise eine Web-Version von dem Ganzen vorstellen könnten. Und haben die, die schon Erfahrung mit dem ursprünglichen Tool hatten, gefragt, fändet ihr das gut, fändet ihr das sinnvoll? Und das war letztendlich das Ergebnis, dass die Studenten uns, oder das Feedback, das die Studenten uns, uns über die Umfrage gegeben haben. Also fürs Selbststudium, wenn man jetzt hier guckt, ganz links der blaue Balken, der dunkelblaue Balken, das ist halt auf einer Skala von 1 bis 5 die ähm, ja, Nutzungsvorteile oder die Qualität von der Software in der Lehre, wobei die nur in Relation zu sehen ist zu dem LiveX-Web, das wir dann in den mittleren Balken sehen, bei dem hellblauen, also für Selbststudien beispielsweise, für Lerngruppen sehen die Studenten da schon einen sehr deutlichen Vorteil gegenüber der bisherigen Software. Und auch in anderen Veranstaltungen sieht man halt, wenn auch einen kleinen Unterschied, was diese Einsatzmöglichkeiten von den Tool, wenn man es auf einer Webbasis bereitstellen würde, darstellen. Webbasis bedeutet, man kann von zu Hause über den Browser sich einfach einloggen und es werden ähnliche ähm, Funktionen, wie sie jetzt quasi in dem Trading Lab bereitgestellt werden, über den Browser für die Studenten zu Hause bereitgestellt. Das heißt, sie können es zu Hause benutzen, die können sich das, was sie vielleicht in der Übungsstunde nicht verstanden haben, nochmal im Detail angucken, können da kleinere Aufgaben, die wir ihnen dann stellen über diese Software, ähm, durchführen und kriegen auch direkt Feedback, habe ich jetzt gut gehandelt, habe ich schlecht gehandelt, oder können vielleicht auch über den Server, den wir dann bereitstellen, mit anderen Studenten handeln oder eben, mit sich selber handeln, oder Agenten, die eben ebenfalls auf dem Markt unterwegs sind, als Gegner oder als äh, Akteure am anderen Ende ähm, im Markt haben. Was sind die Ziele? Also ich habe es eben schon mal kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass die Ständen es halt ähm, 24-7 benutzen können, dass es nicht darauf ankommt, dass man in der Übung sitzt oder ähm, bei uns im Trading Lab sitzt, um das ähm, durchzuführen. Ähm, wir können daraus gleichzeitig ja, Nutzungsinformationen ziehen, also vielleicht für unsere Forschung Experimente durchführen oder auch andere Verhaltensweisen analysieren anhand von dieser Software, wenn wir eben sehen, wie Studenten, die das zu Hause verwenden oder in ihren Übungsphasen verwenden, besser werden oder wie sie sich verhalten ähm, auf dem Markt, wenn sie eben keine trainierten Händler sind. Ähm, das Ganze soll, wie gesagt, webbasiert sein, damit man eben nur den Browser als einziges Instrument braucht oder als einziges Tool braucht, um die Software zu verwenden und technologiemäßig, es ja, steht jetzt halt drauf, Browser, JavaScript ist ein bisschen komplizierter und daran arbeiten wir auch gerade, ähm, nämlich an der Infrastruktur ähm, für diese für dieses Setup. Wer Fragen hat, kann gerne, gerne den Professor Gommer anschreiben, also auch zu bisherigen Tool. Das kann man bei uns mal verwenden oder sich anschauen, wenn man Interesse daran hat. Und ansonsten bin ich noch offen für Fragen. Ja, vielen Dank.